Hallo ihr Lieben, jetzt möchte ich euch mal ganz kurz die Online-Koch-Session mit Rizzo vorstellen, weil da ja natürlich auch schon die eine oder andere Frage aufkam und hier eine ganz kurze Erläuterung. Im Endeffekt wisst ihr, einmal im Monat findet eine Online-Koch-Session mit dem Rizzo statt. Die könnt ihr ganz entspannt online bei mir im Shop buchen. Das heißt, ihr sucht euch den Monat aus, also das Thema, zu welchem ihr mit mir zusammen gemeinsam kochen möchtet und äh, bucht ganz einfach das Ticket. Es gibt natürlich noch äh, unterschiedliche Kategorien. Ihr könnt auch das äh, Premium-Paket buchen, wenn ihr euch um die ganze Einkaufsgeschichte gar nicht kümmern möchtet. Dann organisiere ich das für euch und schicke euch im Prinzip die Ware, Portions äh, abgepackt halt zu. Genau. Oder die dritte Variante. Ihr macht ein Abo. Und zwar, das Abo läuft wie folgt ab. Ihr habt im Prinzip zwölf äh, Folgen der Online-Kochsession gebucht und seid immer dabei und bekommt natürlich in der Hinsicht auch die Pakete mit den Lebensmittelzutaten halt ganz entspannt auf dem Postweg zugeschickt. Genau. Ich freue mich riesig auf euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir ganz einfach, ruft mich an. Meine Telefonnummer findet ihr überall. Ich freue mich auf euch und habe richtig, richtig, richtig Bock mit euch, mit dir gemeinsam zu kochen. Also, ich wünsche euch einen super, Truper Tag. Macht das Beste draus, lasst die Sonne rein und ich freue mich. Ciao, euer Rizzo.